Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine lebendige, wehrhafte und funktionierende Demokratie braucht auch überzeugte Demokraten. Das ist eine zentrale Lehre, auch aus der Weimarer Republik. Oder, um es einfach auszudrücken, in den Worten des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert, Demokratie braucht Demokraten. Lassen Sie mich die gute Nachricht vorwegnehmen. Seit über 70 Jahren leben wir in der Bundesrepublik Deutschland und seit mehr als 30 Jahren im vereinten Deutschland in einer lebendigen, wehrhaften und pluralistischen Demokratie. Und das haben wir in all der Zeit ganz ohne ein Demokratiefördergesetz geschafft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und anders, anders als die Ampelparteien sind wir der Überzeugung, dass das Wohl und Wehe unserer Demokratie nicht davon abhängt dass politisch erwünschte Weltanschauungen staatlich zu prämieren oder dauerhaft zu finanzieren sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Genau das wollen Sie aber, wenn Sie von Planungssicherheit reden oder wie die Bundesinnenministerin von verstetigter finanzieller Unterstützung der Zivilgesellschaft. Dabei ist der Kern eines zivilgesellschaftlichen Engagements in unserem liberalen Rechtsstaat doch die Unabhängigkeit vom Staat und den jeweiligen Mehrheiten, die wir haben. Wir als Union wollen keine Zivilgesellschaft, die zur Zahlungsempfängerin der Bundesregierung degradiert wird und am Gängelband des Staates hängt. Wir wollen Kirchen, Verbände, Vereine und Gewerkschaften, die ihre Interessen gegenüber dem Staat selbstbewusst vertreten, selbst definieren und ihm dabei, auch wenn es erforderlich ist, als Machtkorrektiv auf die Füße treten, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Ihrem Gesetz ist in jedem zweiten Satz von Vielfalt die Rede. Aber wenn ich mir die Bundesregierung und speziell das Familienministerium anschaue – die FDP will ich da ausdrücklich ausnehmen –, dann erleben wir doch häufig genau das Gegenteil. Wir erleben in integrations- und gesellschaftspolitischen Debatten einen grünen Habitus, der von Absolutheit, Moralisierung und mangelnder Diskursfähigkeit geprägt ist, meine Damen und Herren. Man könnte auch sagen, das Gegenteil von Vielfalt – das ist doch leider die Realität. Und das beste Beispiel, Herr Lehmann, Sie sind heute da, sind ja auch Sie, der mehr als Aktivistin, als Staatssekretär im Familienministerium auftritt und der jeden, der eine andere politische Haltung hat, als sie selbst persönlich diffamiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das, und das lässt für die künftige Förderpolitik wahrlich nichts Gutes erwarten. Schauen wir uns doch nur mal an das aus Steuergeldern finanzierte die Meldestelle für Antifeminismus. In diesem in diesem Pets portal können von der Meinungsfreiheit gedeckte, aber politisch missliebige Äußerungen nunmehr angeprangert und diffamiert werden? Statt unsere Demokratie zu fördern, wird mit solchen Maßnahmen aber politisches Denunziantentum gefördert. Und ich sage es ganz deutlich an dieser Stelle: ein staatlich finanzierter Pranger. Mit dem demokratische Meinungen innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft angeprangert werden, liebe Kollegen, das ist nicht fortschrittlich, das ist totalitär und illiberal. Das hat auch mit Vielfalt zu tun. Lieber Kollege de Vries, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion die BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN? Nein, die erlaube ich nicht. Im Gesetzentwurf wird ja an, an vielen Stellen von Vielfaltgestaltung gesprochen, aber bei genauerem Hinstalten ist das ja auch ein verräterischer Begriff. Es geht doch nicht in der Demokratie darum, die Gesellschaft zu gestalten nach seinen eigenen Vorstellungen. Es geht doch darum, die Freiheit des Einzelnen, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit zu gewährleisten, so wie alle anderen Grundrechte auch. Und ein anderer Umstand lässt uns auch zweifeln. Das ist die Förderrichtlinie zum Demokratiefördergesetz. Die soll zusammen mit den NGOs erarbeitet werden. Dass sie im Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind, ist ja gut und richtig. Aber dass sie im Anschluss darüber entscheiden sollen, wer in den Genuss politischer Demokratieförderung kommt und wer nicht, das kann doch nicht sein. Das ist eine Verwischung von Staat und Zivilgesellschaft, die wir ablehnen. Letzter Punkt, den ich gerne sagen möchte, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Von jeder politischen Stiftung, die wir in Deutschland haben, vor allen Dingen die parteinahen Stiftungen und die demokratische Bildungsarbeit leisten in unserem Land, wird ein ganz klares Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gefordert. Ja, es wird nicht nur gefordert, es wird sogar ein aktives Eintreten für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung erwartet nicht aber an Ihrem Gesetzentwurf für die NGOs. Wir haben dort eine klare Ungleichbehandlung. Dabei ist das doch wirklich eine Selbstverständlichkeit, dass sich jeder Träger eindeutig und ohne Abstriche zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland bekennt. Wir wollen mit einer Extremismusklausel ausschließen, dass staatliche Fördermittel in die Hände von Extremisten und Verfassungsfeinden gelangen. Denn sonst fördern wir nicht die Demokratie, sondern wir beschädigen sie. Und deswegen ist aus unserer Sicht eine Demokratieklausel auch unerlässlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich zum Anfang zurückkommen. Deutschland braucht Demokraten, aber wir sind nicht davon überzeugt, dass Deutschland ein Demokratiefördergesetz braucht. Vielen Dank.